Aldo Jens von Gustini, das ist der traditionale Extra Vecchio, der König der Balsamessige, der Inbegriff des Balsamikos. Mehr als 25 Jahre in den ältesten Holzfässern der Familie Giusti gelagert. Lasst uns verkosten, so ein hochwertiges Produkt wie den traditionellen muss man probieren und genießen. Nicht nur dickflüssig und süß, aber mal sehen, was ihr dazu sagt. Hm, ein wahres Elixier. Unglaublich. Ich finde keine Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist so, als sind alle Besonderheiten des justy sortiments zusammengefasst. Der Traditionale ist ein Elixier, einfach vom Löffel genießen, nach dem Essen zum Beispiel. Wenige Tropfen reichen aus. Ja, es ist genau so, nur ein Tropfen auf euer Lieblingsgericht. Ich benutze den Traditionale auf traditionellen Gerichten aus Modena oder auf gereiften Parmesan, Risotto, Omelette. Kalbschnitzel, Meeresfrüchte, Filet, Carpaccio. Ich denke, man kann ihn auf jedem Gericht probieren. Es gibt nichts, wo der Traditionale nicht passt. Der Traditionale ist wie ein hochwertiger Barolo oder ein Super Chianti Reserva. Für mich ist das der Ferrari. Ja!